Servus, ich bin der Adrian, bin 25 Jahre alt. Ich bin Svenja, bin 24 Jahre alt. Hallo zusammen, ich bin der Alex. Ich bin Eva ebenfalls ebenfalls ebenfalls Alex. ebenfalls Ich ja, ebenfalls ebenfalls ich Ich ebenfalls ebenfalls ebenfalls ich bin ebenfalls ebenfalls ebenfalls Hi, ich bin... Das Kries. Ja, hallo, ich bin äh, Niklas. 25, genau. 25 und so. Ich bin gerne hier bei Nächste bei Lebenshilfe Münster. Ja, wir treffen uns regelmäßig in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe. Hier ja, im Computer haben wir uns getroffen. Und machen verschiedene Sachen zur Technik. Warum bin ich äh, hier? Ich finde das Projekt cool. <lacht> Weil ich einfach neun, neuen nicht bin. Weil man da viel erfahren kann und. Ähm, darf ich hier noch weiter sitzen? So? Noch bis heute Abend, 12 Uhr? Hm? Nein. Was mich in so begeistert ist. Achso, ähm. Spielen. Internet surfen. Facebook? YouTube? Hallo. ich Radio. Ich mache Tiktoks. Tiktok. <lacht> Guck mir mehr an die Videos von Svenja an. Da lasse ich Konfetti knallen. Auf YouTube. Und viele andere. Zum Beispiel Hefte prüfen. A WhatsApp und YouTube ne? und mich immer freue was neues dazu zu lernen und wenn Fragen auftauchen abonniert gerne unseren YouTube Kanal das war's Dankeschön. schön wir haben ne? ja auch wir uns und abhänden du wie im Fernsehen, ne? Jo, das ist ja ein bisschen.